Ja, ich freue mich heute hier zu sein. Ich komme direkt von der Schicht aus dem Werk. Einige sind hier auch äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von, vom Volkswagenwerk. werk Und letztes Jahr die Aktion, die stattgefunden hat, die hat dafür gesorgt, dass es eine Diskussion gab. Der Kollege hat schon gesagt, die Medien ist eine wichtige äh, Frage, aber auch die Diskussion im Werk zu führen ist wichtig. Und das hat das auch bewirkt. Diese Leute, Aktivistinnen und Aktivisten, wurden jetzt, werden jetzt angeklagt und hier vor Gericht geführt, während ein Herr Dies und ein Herr Pölsch sich freikaufen mit 9 Millionen Euro. Und dieses Geld, das erarbeite ich gerade, weil wir die nächsten zwei Wochen arbeiten für die 9 Millionen, mit denen sich, für die sich der Dies freigekauft hat. Ich sage immer, und das sagen viele Kollegen, ich verkaufe keine Autos, ich verkaufe meine Arbeitskraft. Ich verkaufe diese Autos nicht und es ist sehr wichtig, dass es eine Einheit gibt von Arbeiter- und Umweltbewegung und wir immer mehr Beschäftigte auch dafür gewinnen. Wir würden gerne etwas bauen, was nicht die Lungen unserer Kinder zerstört, was nicht dafür mitverantwortlich ist, dass hier die eine Klimakatastrophe naht. Und ich bin ausdrücklich solidarisch mit jedem, der darauf mit Recht hinweisen will und mit Recht die Öffentlichkeit aufmerksam machen will auf diese Ungerechtigkeit. Wir sollten Wasserstoffbusse äh, bauen, wir sollten E-Bikes bauen. Wir können das alles anders machen, da gebe ich recht. Wir müssen unbedingt den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Und das sehen auch viele von meinen Kollegen so. Ich werde Ihnen auch berichten von hier morgen, wenn ich wieder in die Frühstück gehe. Und wünsche euch viel Erfolg bei dem Gerichtsprozess. Danke.